Entwicklung als Makler, Makler Next Level, also November November 2021 wir schreiben jetzt November 2022 was ist dann ab Dezember 2021 passiert heute die nächste Podcast Folge von unserem Evolution Podcast, ich habe wieder einen spannenden Gast bei uns und zwar den lieben Christian Steffen. Genau. Vom Eifel Mosel Makler Und wir wollen heute mal ein bisschen Deep Talk machen. Einfach auch Real Talk. Wir wollen uns unterhalten über ähm, Entwicklung als Makler, Makler Next Level. Einfach, wie kommt man zum nächsten Level? Und, kleiner Spoiler, hm? wie macht man in der jetzigen Zeit, Zinskrise, trotz Zinskrise, wie schafft man in zwei Monaten, 19 glaube ich waren es, ja? 19 Beurkundungen, 19 Immobilien beurkundet in zwei Monaten, das ist <lacht> Trommelapplaus, also das auf jeden Fall natürlich eine Podcast-Folge wert und deshalb wollen wir uns darüber auch heute unterhalten und ich will mal so einleiten, Christian, du warst vor einem Jahr, du warst ja schon Bisschen nicht das erste Mal in unserem Podcast oder beziehungsweise auch im Video hier bei unserem YouTube-Kanal zu sehen. Wir arbeiten auch schon eine längere Zeit zusammen mittlerweile. Wir haben jetzt auch wieder Nächster die Level. nächste, nächstes Level äh, in eine Form gegossen. Ähm, aber vor einem Jahr standst du noch an einem ganz anderen Punkt. Wo, wo warst du vor einem Jahr? Also man kann eigentlich sagen, heute vor einem Jahr. Wir haben jetzt November 2022. Erzähl mal. Das ist jetzt ganz interessant. Ich hatte die Betrachtung gar nicht drauf. Stimmt, das ist erst ein Jahr her. Ein, Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich zwölf Monate. Original zwölf Monate und da hast du tatsächlich überlegt zu sagen, hm, machst du mal eine Pause oder versuchst es mal alleine. Ne? Ja. ja, ist ja total okay. Ne? Also kann man ja drüber reden. Ne? Ähm, so, aber was, was, Wo standst du vor einem Jahr? Vor einem Jahr war wirklich so ein Wendepunkt oder, oder viel erlebt, weil ich habe die Firma wirklich umstrukturiert. Und lief gut, kommt jetzt relativ also auf den Level an, auf die Betrachtung, wer jetzt äh, da eine Betrachtung drauf hat. Ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich war da eher in der Phase, endlich läuft das hier mal. Mhm. Es war mal Ruhe drin, mal mhm. eine Ordnung. Erst einen guten zwei Mitarbeiter da, einfach mal. Ich wollte eigentlich eher durchatmen. da Komm, das hier reicht doch für alles. Also ein bisschen Zufriedenheit auch da. Kann man das so sagen? Zufriedenheit oder endlich mal Ruhe. Ich benutze das Wort Zufriedenheit auch gerne. Nee, endlich mal Ruhe. Okay, wie viele Objekte hat es denn damals? Vier, fünf? Ja, Eine einstellige Zahl. Also war nicht ja. … Ich habe jetzt für heute keine Statistik genau geführt, und dann, deswegen ich weiß Thema ja auch seit eben, deswegen wirklich mhm. Real Talk. Genau. Ähm, und, aber eine einstellige Zahl. Wir waren ein durchschnittlicher Makler. Mhm. Dort hätte man einfach so weiterziehen können. Also durchschnittlich im Sinne von, ihr habt schon ein, ein, ein ganz anderes Level als vorher gehabt. Ne? Also der Produkt extrem gut. Ne, also Qualität und so, ja. das muss man jetzt mal ja, natürlich ja. Äh, klar sagen. Ne? Also, du bist jetzt nicht einer gewesen, der jetzt irgendwo aus der Software heraus ein paar Standard-Exposés rausgehauen habt. Also, ihr habt schon auf einem coolen Level schon gefunkt. Ne? Also was die Leistung angeht, die, die, die Lieferung äh, im Verkauf für den Verkäufer. Also man muss jetzt schon, also jetzt sehen wir mal ein paar Sachen auf eine wirklich starke Homepage. Mit der CRM waren wir ganz weit vorne dran, nutzen ja wirklich leider die wenigsten Makler. Wir haben ein Exposé, wirklich ein echtes Exposé, kein technisches Datenblatt mit ein paar Bildern und genau. irgendwelchen äh, Sätzen dazwischen geknallt. Ein wirklich schickes Exposé, das den Titel ähm, verdient. Auch verdient. ja genau. Und die Mitarbeiter waren auf Posten. Das war einfach auch auch die Makler, die, die haben funktioniert. Also wir hatten, und das ist der Punkt, wir hatten einen Plan also ich musste, wir haben nicht bei jedem Haus ein paar Dinge, wie man jetzt hier? Nee, da war schon alles schön strukturiert und im Vergleich zu heute natürlich noch auf einem anderen Level, aber auch da schön ausgearbeitet. Wir haben ein tolles Produkt geliefert. Die Endkunden waren sehr froh mit uns und ich konnte stolz sein auf das, was vor einem Jahr war. Durch den Werdegang so rausgewurschtelt. Das ist einfach die Betrachtung, die ich eben hatte, da war ich einfach mal froh komm. Kann doch einfach mal so bleiben. So durchatmen. Ist doch gut so. Genau. Aber Zufrieden mit meinem Anspruch eigentlich nicht. Aber okay. ich war mal froh, dass das Schiff schön in der Kleidphase war. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das nicht genau so eine eigentlich auch gefährliche Phase? Eine gefährliche Phase, wo man sagt, ey, es läuft jetzt, wir verdienen Geld. Ja? Und jetzt kommt doch genau der Moment in so einer Selbstständigkeit, man ist so ein bisschen auf dem Weg zum Unternehmer werden, ja, man hat ein paar Mitarbeiterchen, äh, es läuft äh, ne? also Mitarbeiter, ja. ja, es läuft rund irgendwie, so, ist das jetzt der Punkt, wo es nicht auch sau gefährlich ist? Auf, auf jedem Level gibt es den gefährlichen Punkt, ich habe den öfter immer zwischendurch erkannt, wenn keine Spannung dahinter ist. Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir, also, ähm, Du hast ein Projekt durchgezogen, hast vielleicht auch einen neuen Mitarbeiter eingestellt, zwei neue und bupp, die laufen. Akquise, also deine Firma läuft in allen Abteilungen rund. Ja, und dann kommt, dann kommt, jetzt benutze ich dein Wort von eben Zufriedenheit. So, ja. Gut. Also, man ist öfter wieder äh, in schwierigen Phasen, nachdem man mal durchgeatmet hat. Und äh, den Punkt habe ich aber inzwischen erkannt. Also, dass Druck drauf sein muss. Man muss sich unter Druck setzen. Ansonsten, Stillstand ist der Tod. Okay, aber du hast dich ja dann letztes Jahr äh, tatsächlich, ich weiß noch, der Leon, äh, der ist der, der, Leon ist äh, der ist ja hinter dir her äh, ja, ja. gewesen, sozusagen. Ne? Äh, ne, Der ist ja wirklich äh, nicht lang, der dran, hat direkt einen Deckel drauf gemacht. Ja, aber der ist schon <lacht> dran geblieben, ja, drauf ja. auch. Und er sagt, pass auf, das kann ja jetzt wohl nicht das Ende sein. Ne? So ungefähr. Ne, so Was ist denn da dann konkret passiert? Was äh, war der Auslöser einerseits und, und was ist dann passiert? Ich habe jetzt ganz viele Bilder vor Augen, was passiert ist, weil es so intensiv war, mhm. emotional auch. Ich habe mich committed. Mhm. Also durch den Tritt, durch die Entscheidung auch zu sagen, jetzt komm, jetzt ziehen wir weiter durch. Auch wir ziehen zusammen am Strang, machen das ganze nächste Jahr wieder weiter. Da war ein Commitment von mir da, eine Verpflichtung, Druck auf dem System im positivsten Sinne. Und äh, auf einmal hatte ich wieder Bilder vor Augen. Ich hatte wieder, wieder mehr Energie und habe alle Sachen die so schön vorbereitet waren auch Plümchen wieder gegossen und auf einmal ist alles gesprossen. Also wirklich mhm. da hat eigentlich nur alles brach gelegen und ich habe dann ein Bewässerungssystem angeschaltet. Okay, aber, aber wäre das passiert, wenn du jetzt in diese Ruhe so also hätte hätte Fahrradkette ist natürlich nicht nee, also ich bin mir sogar sicher, es wäre maximal nach unten gegangen. Bin ich, nicht ganz, bin ich mir sicher, weil ich ja die kurzen Phasen kenne, wenn man mal kurz die Leinen locker lässt. Mhm. Also man muss sich als Unternehmer auch dessen bewusst sein, da muss Druck drauf sein. Aber ich habe ja mittlerweile auch den Spaß dahinter, Druck drauf zu haben, weil die Firma ja gut läuft. Ich ja, muss ja, ja nicht auf an allen Stellen die Teller hochhalten, zu jonglieren. Okay, aber lass uns da mal genau das festhalten, Christian. Also du hast gerade gesagt… Ist ja auch etwas, was ich im Coaching auch immer wieder auch betone, fast schon missionarisch betone äh, und <lacht> immer wieder reintrage. Immer wieder. Das, das Thema halt, du brauchst ein Spannungsfeld, du brauchst einen Spannungsbogen in deinem Unternehmen, weil ansonsten kommt halt, ich, ich nenne es mal so eine Art Langeweile auf. Ja, So eine Langeweile im Sinne von äh, oder mildes Interesse äh, so weiterzumachen, das läuft, man verdient sein Geld und so weiter. Die Gefahr Du hast gerade beschrieben, es wäre eher runtergegangen als rauf, weil du hast halt dann nicht mehr, die, äh, nicht mehr die Energie, nicht mehr die Power am Start. Ich habe jetzt vielleicht ein eigenes Bildnis vor Augen. Bitte. Also entweder bist du als Unternehmer so mhm. oder so, mhm. weil, weil auch die Entscheidungen, die ich ja treffe, die wir zum Beispiel jetzt bei der Mitarbeitergewinnung haben im Recruitment, ich treffe die Entscheidung nicht für nächste Woche. Wenn wir da Videos machen und ein Konzept aufstellen und dann die Bewerbungsphase gehen und dann kommen Bewerber rein, das dauert ja auch einige Zeit und dann hat er eine Kündigungszeit. Und bis der wirklich anfängt, so habe ich gestern eine Mitarbeiterin, dann auch zum ersten zweiten geht es da erst los. Das heißt, wenn ich in dieser steigenden Phase irgendwann sage stagniere und treffe nicht die Entscheidungen, die später kommen, das heißt, ich treffe auf eine Entscheidung, die nötig gewesen wäre, geht es doppelt runter. Hm. Also die Entscheidungen, die ich nicht treffe, überholen mich doppelt. Ja, aber das ist ja was viele, viele ähm, natürlich Makler jetzt äh, im Sinne von Immobilienverkauf, Immobilienvertrieb, aber natürlich auch dann Unternehmer einfach nicht sehen oder außer Acht lassen. Ne, wie zum Beispiel Stellen Mitarbeiter ein, dann habe ich den eingestellt. Uh, geil, Mitarbeiter. So, aber wenn du weitermachst, ne, wenn du, wenn du diese, diesen diesen Druck auf der Pipeline nicht weitermachst, dann findet keine Entwicklung statt. Und dann merkst du oh, ist ja doch wieder, du brauchst eigentlich noch jemanden, fängst du wieder von vorne an. Du fängst ja immer wieder von vorne. Also es ist keine stetige Entwicklung. Übrigens auch bei Akquise, Einkauf, Verkauf, genau das gleiche. Du holst mal zwei, drei Objekte rein, ja, und dann bist du wieder, puh, geil, ich habe die Objekte, jetzt muss ich sie erstmal abarbeiten und dann hörst du wieder auf, vorne ja, neues ein, reinzuholen. Einmal Sinuskurve bitte. Genau. Ja, ja und rubrunner, rubrunner, so Das macht halt keinen Sinn. So, aber jetzt muss ich dich trotzdem festzuhören äh, auf. Was ist passiert? Danach. Also November November 2021. Wir schreiben jetzt November 2022. Was ist dann ab Dezember 2021 passiert? Ich habe vorauseilend eine Mitarbeiterin zum 15. Januar eingestellt. Also wir haben noch gar keine Arbeit für die. Ist doch jetzt alles genauso auf dem Level schön. Wir haben schön zu tun. Oje, oje. Und dann kamen die, da war eigentlich schon, hätte die Einarbeitung schon, äh, schon zu Ende sein müssen. Die war schon voll auf Gas, die hat Sachen gesehen, wurde toll, Einarbeitungssystem war da. Wir haben immer weiter, Erfolg kam, Mitarbeiter kam, Akquise hat funktioniert, Empfehlungen kamen rein, alles. Also alle Maßnahmen, die wir teilweise auch deutlich vorher ergriffen haben, haben auf einmal Wurzeln ja, lass uns da mal bei dem auch eine Zahl mal nennen. Also du, du hast ja dann ein paar Maßnahmen eingeleitet, die haben ja was ausgelöst. Also da ist ja auch was zustande gekommen. Also die Objektanzahl ist deutlich nach oben gefahren worden Ja. und ich habe noch sehr gut im Kopf bei dir, wo dieser Punkt war wo du mich angerufen hast und gesagt hast, Heinz, es knallt gerade an allen Ecken. Also nicht knallen im Negativen, sondern knallen im Positiven. Gerade kommen die Aufträge aus allen möglichen Enden, aus allen möglichen Ecken, ich weiß ja nicht, wo alle hier herkommen. Ja? So nach dem Motto. Ja. So, ich kann mich noch genau an diesen, an diesen äh, Moment erinnern, wo du mir das erzählt hast. Es war so. gar keine Akquisequelle definierbar. So mhm. kam überall her. Empfehlungen auch von Kunden, von Bekannten, äh, von, aus welchem Marketing, auf, vom Wertermittlungsformular, über die Homepage, ja, warum? über die Zeit. Du, hast, du hast ja angefangen, einfach Outflow zu machen. Genau, ne? Outflow, kam du alles ja. raus, du hast Gas gegeben und du hast ja. den Objektbestand hochgefahren. Okay, so, was war das? Von, sagen wir mal, sechs, sieben, fünf, sechs, sieben Objekten ja. auf wie viel? Ich glaube… 35, 36 in der Spitze. 36 in der Spitze, innerhalb von wenigen Monaten, muss man sagen. Nicht in ein halbes Jahr oder ein Jahr bis heute, sondern wirklich innerhalb von vier, drei, vier Monaten war genau. das. Genau, ne? und hat getroffen halt auf eine Firma, die Potenzial hat, die auch gut organisiert ist. Ja, ja, Während absolut. 35, also hätte einfach nur Akquise funktioniert und hätte getroffen auf unseren Zustand von Oktober, zwei, ja. vor einem Jahr der, der, der, der, der, Hätte ich ja sagen müssen, wir können keine Häuser mehr annehmen. Wir hatten eine Warteliste von ganz kurz einmal über vier Wochen, bis wir nach Auftragserteilung überhaupt äh, zur Objektaufnahme also zu Fotos und allem hinfahren. War aber konnten. kein Thema. War kein Thema. War kein Thema? Nee, nee weil, weil ich habe ja auch in der Phase extrem schön ausgestrahlt, diesen Erfolg und diese hatte trotzdem Ruhe. Weil die Mitarbeiter wussten, was sie tun sollten. Und auch da schon wieder die Maßnahmen ergriffen. Im Mai hat ja der nächste Makler angefangen. Musste ich aber die Entscheidung treffen, noch einen einzustellen im Januar. Mhm. Also so haben die ganzen Entscheidungen vier, fünf Monate später, oh gut, dass ich es das so gemacht habe. Und ineinander gegriffen. Ne? Ja, also wirklich immer wieder, oh gut, dass wir das da so gemacht haben. So, ich erinnere mich an den Moment, wo ich gesagt habe, Christian, die Objekte müssen auf die Webseite. Du musst viele Objekte auf der Webseite drauf haben. So, ja. Und dann auf einmal als da die ganzen Objekte nach und nach auf die Webseite, wo das richtig plopp gemacht hat. Ne? Wo dann ja. aus allen Ecken, äh, ne, das war ja genau dieser Magic Moment. Ne? Ja. wo ne, Je mehr Objekte nach und nach auf die Webseite kamen, das kann man heute, kann man, können wir ja wirklich, das ist ja nicht einfach nur, es ist Fakt. ja. Fakt ist, wenn Leute auf eine Webseite gehen, bei einem Immobilienmakler, was erwarten sie da? <lacht> Immobilien? Genau, so und auf einmal du hattest, hast ja. dafür gesorgt, dass die Webseite voller Objekte war, und auf einmal waren da nicht nur viele Anfragen, sondern auch verdammt viele Verkäufer, die auf einmal gecheckt haben, ja. du bist der Mac hier in der Region. so Und du warst dann auch unter anderem jetzt in 2022 in deiner Region Eifel-Mosel-Tal, sag ich jetzt mal, der Makler mit den meisten Objekten, Punkt, oder? Oder gab es da noch einen anderen? Ich bin da von, von Kunden empfangen worden, die äh, da die Zeitung aufgeschlagen hatten, die äh, gesagt haben, oh hier haben wir gesehen, sie sind uns von dem und von dem, also von zwei getrennten Personen empfohlen worden. Ich so, okay, habe gesagt, interessant. Kannte die Leute logischerweise. Und, ähm, und im Internet haben wir ihre Recruiting-Sache gesehen. Das ist uns dann auch aufgefallen. Also die Leute wurden schon massiv von uns. Da haben sie, sie haben ja auch das Haus hier bei unserem Ort verkauft. Da haben wir auch mit den Verkäufern gesprochen und haben sie auch toll gemacht. Teilweise wurde ich so empfangen teilweise nach Auftragserteilung habe ich die Sachen erzählt kriegt auf wie vielen Ebenen die äh, Kunden mich äh, wahrgenommen haben. Also war schon toll. Ist. Stopp, ist ja keine ist, Vergangenheit. Genau, ist. Genau. Deswegen also die, die Flughöhe, die wir da haben, durch auch eine sehr gute Arbeit. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Eifel-Moseltal ist jetzt nicht Ballungszentrum Köln, Bonn, Düsseldorf, ähm, Hamburg, Stuttgart oder München. Das heißt, du hast auch andere Kaufpreise, das darf man auch nicht vergessen. Ja, im ne? Schnitt sind wir da schon bei einer Viertelmillion. Ja, aber ja. Im, ne, im Schnitt. Und ne? da sind wir jetzt, ich sag mal, bei über 400.000, da wird es schon ganz dünn. Deutlich überdurchschnittlich. Ja. Genau, überdurchschnittlich. Ne? So, das heißt, also wenn du jetzt, äh, ich sag mal, 35 Objekte verkaufst, da würde jetzt, ich sag jetzt mal, in München ein Makler das drei- bis fünffache verdienen. Ja, oder, oder zumindest mal drei- bis vierfache verdienen. Im Vergleich Hochzug. zu dir. Ne? Ja, ja, bei ja, gleicher ja, Arbeit. Ja. Ne? Also das heißt, du musst auch ganz schön schnell rennen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Äh, also arbeiten im, im, im Sinne von Masse, ne? also Quantität, die du da ja. erfüllst und dann auch die Qualität abzuliefern, äh, die du jetzt gerade ablieferst. Also wir müssen deutlich, auch sehr, sehr deutlich auf unsere Qualität achten. Auf jeden Fall, so oder so ist es mein Anspruch. Nur ähm, bei uns ist halt aufverkauftes Haus weniger verdient. Definitiv ein Riesenfaktor, wo, wo viele vielleicht äh, drüber schmunzeln, über die Durchschnittsverkaufspreise. Aber macht halt Spaß. Wir gehen halt nicht auf Quantität in der Mosel und in der Eifel, wir gehen auf Qualität. Genau. Guter Wein, gute Immobilien, gute Makler. Ne? So genau. sieht's aus. So, also das heißt, erstmal, äh, wenn wir jetzt mal ganz zurückdrehen, wir haben gestartet 2020, wir beide in der Zusammenarbeit. 2020, 2021, auch 2022. Wir sind jetzt im dritten Jahr, starten wir jetzt sozusagen. Mhm. Von einem, darf ich das so sagen, durchschnittlichen normalen Immobilienmakler oder einem leicht überforderten Immobilienmakler? Kann man das auch sagen? Bleiben wir überfordert, weil durchschnittlich auf keinen Fall. Ja. Weil ich habe schon immer anders getickt, okay. die andere Makler. Ich ja. habe auch relativ wenig Kontakt in die Branche, außer hier zu, zu anderen, die auch anders sind, Immobilienmaklern, mhm. aber überfordert schon weil die Firma, meine Firma vor zwei Jahren war schon in einem schwierigen Zustand, weil alleine zum Beispiel die Mitarbeiterauswahl war schwierig. Semi-unteroptimal. Un, äh, suboptimal, <lacht> suboptimal, genau. <lacht> suboptimal, Suboptimal. Und ja, aber so ist der Werdegang. Deswegen war ja alles, ich hatte ja immer den Hut auf und weiß halt, was passiert ist, Habe das reflektiert und dran gearbeitet. Und wir haben richtig aufgeräumt, oder? Lecku, Komm, wir ja. haben richtig aufgeräumt. Komm, ehrlich jetzt, wir haben doch, dich echt wie geilen Scheiß doch? gemacht, ja, oder? Ja, nee, wirklich. Da, oder? Da, da, weil das jetzt ist, ich bin stolz drauf. Ja, kannst Da, du da auch. kann ich zeigen, ich gehe jetzt, ja. so bin ich ähm, in einem Wettbewerb auch mit vier, fünf Maklern, jetzt bei einem sehr großen Objekt. Ich bin mir sicher, wer den Auftrag kriegt. Ja. Weil wirklich vom Exposé an, von allem, haben wir geilen Scheiß. Ja. Wir sind auf einem Level, wo ich mich gerne kontrollieren lasse und freue mich auch über jeden äh, Verkäufer, der Anspruch hat in seinen Anforderungen. Hm. Der mal wirklich sagt, und ich sage immer, leg doch mal den Verkäufer aufs Kreuz. Sag du hast du jetzt gerade so eine Situation gehabt, oder nicht? Genau. Sag mal zwei Worte zu einem Verkäufer. Zeig mal. Genau. Lass dir mal ruhig lange reden oder oh, ist der Tollste und super und alles schön, aber zeig mal, wie viele Häuser hast du denn verkauft die letzten acht Wochen? Zeig mir mal die Bewertung, zeig mir mal die letzten Exposés, zeig mal deine Homepage, wie viel hast du denn jetzt? Wie sind deine Durchschnittspreise? Ich kann ja statistisch, ich kann ja alles raus oder zeig mir mal, wie wird denn so ein Beispiel Exposé für mein Haus sehen? Bam! Zeig mal. Mir, zeig mal. Zwei Oder Verkäufer, Worte. lass dir mal zeigen. Ne? Ne? Also genau. lass dir doch mal zeigen. Ne? Mal nicht nur schöne Worte, ja. und Luft und Liebe, sondern lass den doch mal. Der soll mal die Scheiße auf den Tisch legen. Deswegen hier so ein, ein Tipp an jeden, der einen Dienstleister beauftragt: zeig mal. Genau. An einen, der die Fliesen legt im Badezimmer. Zeig, zeig mir mal. mal deine letzten zwei Badezimmer. Mhm. Genau. Lass mich mal deine letzten zwei äh, Auftraggeber anrufen. Und dann, ich zeige es gerne, weil ich stehe ja mit, mit Herzblut dahinter. Mir geht es doch schon lange nicht mehr um Kohle verdienen. Und ich rechne mir Provisionen mehr aus. So würde ich am besten sagen. Gar nicht. Ich will einen guten Job abliefern. Geld verdiene ich doch dann sowieso. Genau das ist der Punkt. Und genau das ist genau Ach. die Art von Makler, die wir auch. Ja, ist so. Da werde ich gerade, da kriege ja, ja. ich halt, das ist toll. Das ist so wie in der Gastronomie. Die ja. gehen ja gar nicht davon aus, dass man nochmal wiederkommt. Deswegen ist oft so, so durchschnittlich. Ich will weiterempfohlen werden. Da geht mir einer flitzen. Genau. Und, und vor allen Dingen die, die, die, die Kunden, äh, du merkst auch, wie die strahlen und wie die merken und wie die, wie die danach äh, äh, lächzen und greifen, dass endlich einer sich, ich sag mal auf gut Deutsch, den Arsch aufreißt. Ja? Der Satz von, von dem Unternehmer, dem seinen Haushammer verkauft, der hat von uns ein großes Ferienhaus gekauft, hat sein kleines über uns verkauft und er hat äh, schon viele Immobilien verkauft und er hat gesagt, sie haben ein Günstiger angesetzt, oh, weniger als ich eigentlich haben wollte. Das habe ich im Endeffekt aber deutlich mehr gekriegt, als ich haben wollte. Herr Steffen, Sie sind der erste Makler in der langen Geschichte. Ich habe schon viele Makler beauftragt. Der erste, wo ich nochmal hingehen würde, bei dem ich mich nochmal melden würde. Ja, hey, ja. da geht mir runter wie Öl. Da geht mir doch gar nicht um Geld. Ist das, ja, ist das jetzt ernsthaft? Ja. Wow. Okay, zwei Dinge würde ich gerne noch klären. Der erste Punkt ist, trotz der Finanz-, also sehr. Zinskrise, ja, ich kann schon lange was nicht haben mehr wir? hören. Genau, was haben wir, Zinskrise? Aber hm. trotz der Veränderung der Hypothekenzinsen, sage ich jetzt mal, hast du was gemerkt, beziehungsweise welchen Einfluss hatte es bei dir, weil das mit Sicherheit einige da draußen interessieren wird. Hm. Und erzähl doch mal die letzten Monate, wie die gelaufen sind bei dir. Also fast ungebremst. Auch diesen Monat? Geh mal achtmal zum Notar. Heute Morgen, Mittwochmorgen. Also achtmal. Achtmal, ne? ja. Achtmal. Und ich bin nicht ganz zufrieden. Da haben noch zwei, drei Objekte. Ja, Finanzierung zu kriegen ist momentan ein bisschen schwieriger. Darf ich nochmal ganz kurz dich fragen, wie viel war das so im November 2020? Wie viele Notartermine hattest du da? Ähnlich nur deutlich weniger. Also <lacht> was jetzt so, null oder ein oder? Ich müsste genau nachgucken. Deutlich weniger. So, also nur noch, damit wir uns ja. richtig verstehen ne also hier hat eine wirklich du hast ich muss aber auch dazu sagen du bist immer fleißig gewesen du warst immer drauf wir haben viel Kommunikation gehabt du ne also du hast wir du wir um, hast wirklich auch umgesetzt also, Hut ab auch jetzt. Ne, man kann ja immer sagen, ja, Coach war cool und super geile Sachen und so weiter. Du hast es aber auch durchgezogen, ne? Und du hast wirklich dich da auch wie so eine, wie so eine, ja, du hast da einfach reingebissen. Ne? Du hast gesagt, ich, das, ne? So äh, klar, ein paar Momente musste ich dir mal ein bisschen, äh, ein bisschen hinterherlaufen und, dein und, Job äh, halt, genau, mein Job halt. Ja, machen, hinterherlaufen. Ja, ja du hast es schon äh, subtiler gemacht, ist aber so wie du auf mich gepasst hat. Genau. Ja. So, und, und End of the day. Acht Beurkundungen, aber das ist ja noch nicht alles. Also du hast ja insgesamt, ich glaube September, Oktober, sag mal, wie viele Urkundungen hast du da gemacht? Du hast eben 19 gesagt, ich meine, waren 18. 18? Ich, ich habe mich nicht so exakt okay. vorbereitet also, auf unser Gespräch, aber wirklich, wir haben, und, und wenn es 16 waren oder 20, es läuft einfach, es rockt. Wir haben ein wirkliches Fließband auf super, super hoher, toller Qualität so geschaffen. Und jetzt, und, und jetzt kommt ja noch eine Sache dazu, Du hast ja auch ein paar wirklich richtig coole Mitarbeiter am Start, ne? Also, wenn ich da so drüber nachdenke, ne? Also, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Also, du hast da echt, du baust ja auch gerade da so ein richtig cooles Team auf, was man jetzt auch in der Eifel vielleicht so nicht unbedingt erwarten würde. Ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern sehr modern auch junge Leute ja so wo man wirklich sagt wow ja also das hat auch wirklich wow Faktor er ja, ist ja so ein bisschen unser Slogan ne, Immobilienmakler mit Wow Faktor und das das das verkörpert er ja auch im Sinne des Wortes erzähl mal was passiert da auf der Ebene dieses Gefühl gute Mitarbeiter zu haben die selber laufen froh sind sich entwickeln stark selber persönlich auch entwickeln bei einem Job mit dem sie mal froh sind bei dem Quatsch, den sie teilweise vorher erlebt haben, ist ein Wahnsinnsgefühl, muss man erlebt haben. Deswegen stelle ich Mitarbeiter ein, wenn die dir teilweise nach sehr kurzer Zeit sagen: Boah, hätte ich nicht gedacht, hier ist der Hammer, ich merke, wie ich mich verändere. Ich fahre morgens total gerne auf die Arbeit. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt all over, also in allen Bereichen aktuell? Zu sechs. Zu sechs Zu Zimmer? Von, du warst ja mal mit sieben, dann hast du mal starke Gesichtsschalter Reset gemacht. Ne? Reset-Schalter, ja. aber da war halt. Alles falsch eingestellt, ja. mehr oder weniger. Genau. So, jetzt, jetzt hast du aber wirklich organisch gewachsen. Sechs Leute, die echt laufen, die echt funktionieren, die auch performen. Hast jetzt gestern die nächste eingestellt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Kürzer ja. wird unterschrieben, ja. Aber toll, ich freue mich drauf. Ein junges Mädel, das will. Die wirklich, der, der, der merkst du an, die will. Da siehst du die Power, die hat äh, Powerüberschuss. Schön. Ja, genau. Kannst du gerne bei uns rauslassen. Und da kommen aber jetzt noch ein paar Leute mehr in den nächsten Monaten ne, dazu. Da wird ja auch noch was passieren. ne? Ja, und deswegen, und da bin ich auch vom Mindset her halt in den nächsten Monaten. Nein, wir werden durchweg weiter wachsen. Genau. Also kontinuierlich. Das ist Kontinuierlich, das richtig, danke, jetzt dieses Wort. Nicht explosiv, ja. oder so, sondern kontinuierlich weitermachen. Ich kann ja auch nicht alle 14 Tage jemanden einstellen. Also ich sage mal gesund alle, auch realistisch sechs Wochen genau. jemanden einzustellen. Auf den vielen verschiedenen Positionen, die noch nicht besetzt sind, gerne Immobilienmakler, Quereinsteiger, vorrangig. Genau, also keine aus der Branche. Keine ne? aus also der Branche. Ja keine Leute aus der Branche, Nein. sondern du, ba du baust Leute wirklich auf. Also wer jetzt hier den Podcast hört, aus der Region Eifel-Mosel kommt, ja nähe nee, Peaceport, Trier da die ja. Ecke. Ne? Herzlich willkommen beim Eifel-Mosel-Makler, kann sich gerne bewerben. Es werden gesucht Immobilienmaklerinnen. Telefonisten, genau. Teamassistenz, ähm, braunen Videografen, genau. Marketingmann, also auf allen äh, Positionen. Wobei wir sind ja so, so frei in den Positionen noch. Gute Leute einfach bewerben, genau, das ist genau. gut. Ja. Ja, also da, da passiert jetzt eine ganze Menge, aber wie gesagt, nochmal kontinuierlich, ne? das ist ganz wichtig. Wolltest ähm, du was sagen? Ja, einen ein Blick auf die Sarah, Quereinsteiger, also wer drei, vier Jahre beim Makler war, mhm. da sind wir raus. Die liebe Sarah, gelernt ist gerade am Fachwirt dran, hat bald Prüfung. Die hat äh, direkt nach der Ausbildung ist die zu uns gekommen. Die war vorher noch nie beim Notar. Auch der Tim zum Beispiel, bei der Sparkasse gelernt, hatte auch einen, einen Schwerpunkt auf Immobilien. Aber direkt nach der Ausbildung zu uns gekommen. Dann die Lucy als Quereinsteigerin. Um mal gerade zu, zu Sarah zu sagen, die kam auf mich zu, hat am 15. Januar diesen Jahres bei uns angefangen. Die hat ihr erstes Haus in alleiniger Betreuung, so also drei Viertel alleine war ja immer jemand dabei, im März bekommen. Die zwei hat, Monate später. Ne? Die hat mit Stand äh, heute, nur Mitte November, hat sie mir gesagt, ich hatte keine direkte Betrachtung auf die Zahl, 30 Objekte verkauft dieses Jahr. Wow. Die war bis Januar, bis bei uns angefangen hat, noch nie beim Notar. 30 die, Objekte verkauft, ist das geil, oder? Die hat da inzwischen einen eigenen Stuhl. Ist das geil. Ja, überleg mal, ne? Ja. Und, und wenn man sich jetzt überlegt, wollen wir die Zahlen wollen, wir gar nicht reden, Durchschnittsprovisionsumsätze äh, provisionsumsätze ja. von so einem normalen Immobilienmakler. Ja, ja aber, aber eine Maklerin von mehreren Maklern von dreien in einem und hat 30 Objekte verkauft, das ist schon ein richtig, richtig äh, gutes Level. Ne? die Lucy genauso. Die, ja, die ist ja, ja auch kurz, äh, kurz dahinter. Und, und der Tim, erst seit Mai dabei, vor, vor ein paar Monaten seinen ersten Häuser. Auch der, der ist so schön auf Posten. Und auch, wie ich merke, wie er ja auch aufblüht. Mhm. Weil merke ich viel bei Bewerbern, die waren vorher in Firmen, wo ein Deckel drauf war. Ja. Die waren nicht ganz froh, mhm. da wo so mal die Klarheit, die Struktur gefehlt hat. Und dann erleben sie hier, achten sehr auf die Weiterentwicklung. Sehr schön. Und äh, da, darum geht es doch. Ich rechne mir keine Provisionen mehr aus. Die Firma muss laufen, klar, ich muss Geld verdienen. Keine das Frage. Ist, genau. Aber wirklich zufriedene Mitarbeiter. Wir sind ja nächste Woche auch mit dem ganzen Trüppchen bei dir auf dem Seminar. Wow, ich, ich sehe jetzt schon die, die vorauseilend leuchtenden Augen. Ja, ja, wir haben ja auch nächste Woche Samstag unsere Emo-Expert-Night. E ja, Das heißt, unsere Party nach dem nach dem. Meine äh, ich nach ja mit leuchtenden Seminar. Augen. Genau, das wird <lacht> äh, auch spannend werden, Freitag, Samstag. ne? Ähm, ja, Christian, Umsatzentwicklung von letzten Jahr zu diesem Jahr. Ähm, sag mal eine Entwicklung, wie viel? 100 plus. Also Verdopplung. Ja. Verdopplung. Verdopplung, auch sehr solide, ne? also eine Verdopplung zum Vorjahr. ja. Und, äh, kommt das Jahr? Also ganz realistisch, weil, weil ja Potenzial da also verdoppeln ist. Verdoppeln ist ja eigentlich zu Verdoppeln wenig. ist nicht die Challenge. Also eigentlich nee. müssen wir mal verdreifachen, mit, mindestens. Äh, ernsthaft, ja. Weil, weil ja, weil ich kann mich ja, ich sehe ja, welche, Systemat, welche Systeme geschaffen wurden. Also wir könnten also ohne... Ein, eigentlich ist jetzt Zahltag. Ohne weiteres 100 Objekte verkaufen. Da, ja. Also da, da fängt keiner mehr an zu schwitzen bei uns. Ja. Wie Mit drei Maklern. Wie viel habt ihr jetzt gemacht ungefähr? So also ich denke, wir werden 70, bei gut 70 landen. Ja. 70. Ne? Ja. 70 Objekte. Ich glaube, da wäre ein, ein Münchner Makler, äh, der hätte wirklich das leuchtenden Augen ne Augen. So, also 70 Objekte, das ist eine wirklich fette Ansage. Ja? Wenn man überlegt, dass so vor einem Jahr noch ein paar Objektchen im einstelligen Bereich hattest, da hättest du auch, glaube ich, vor einem Jahr nicht unbedingt mitgerechnet, dass du bei 70 Objekten jetzt landest am Ende des Jahres 2022. Ich habe schon so ein kleinen Blöckchen, das ist noch immer A5, habe ich mir meine Umsatzzahlen, so die harten Zahlen auf den Schreibtisch gelegt. Der Zettel liegt schon immer, immer noch da. Und? Alter, boah, hätte ich nur die erreicht, wäre ich aber nicht froh. Echt war ja. ja. Ja, ja yeah, that's it. Ja. So, und und jetzt muss man aber eine Sache wirklich nochmal hier hervorheben. Was haben wir gemacht? Grundlagen, Grundlagen, ja. Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen, nochmal Grundlagen, ja. Und nicht, ich, ich habe und das muss ich auch hier ganz klar dich bestätigen, und keinen, der gesagt hat, ja, weiß ich, ey, ich kenne nicht, ey, nee, nee, nee, sondern Heinz, kommt, tritt mir in den Arsch, zeig mir den Weg, helf mir, gib mir genau die Keule da, wo ich sie jetzt brauche. ja. Und ähm, äh, an der Stelle, ähm, ich sag mal, vertagen wir auf eine Fortsetzung ja, an der Stelle, oder wolltest du was sagen? Sag, wir werden sag, fortsetzen und ja, dann, dann auch noch mit, dann werde ich mich mal mit den Zahlen vorbereiten, ja, weil wirklich, das ist geil, die, die Zahlen machen ja auch Spaß. Die sind, die sind ja auch Balsam für die Unternehmerseele. Klar. Es funktioniert und es ist kein Glücksspiel, sondern es ist inzwischen planbar geworden. Genau. Und ich brauche nur, deswegen gerne dürfen sich fünf Menschen äh, bei mir bewerben. Ich kann ja nicht alle auf einmal einstellen, das aber ist. fünf Positionen sind offen und wir haben einen coolen Job, wo alle Sachen machen, jeden Tag, wo sie nicht einmal auf die Uhr gucken, sie werden wertgeschätzt. Und können wirklich die, die Branche rocken. Man kann ja gerne auch auf deiner Webseite gucken. Ja, also gar keine Frage. Und eine Sache muss man hier auch ganz klar sagen. Geiler Chef, geile Firma, geiles, wertvolles Produkt. Kunden, die das feiern, was ihr macht. Also was will man eigentlich mehr, was seinen Job angeht. Eine ja? unternehmensberatung noch. Ja, okay. Die ist ja. natürlich auch noch, wollen wir den nicht vergessen. Ne? So, und wenn ihr da draußen jetzt wirklich die Faxen dicke habt und echt die Nase voll habt, selber rumzueiern, selber rumzuprobieren und es dem Christian und seinem eifel Moselmakler nachmachen wollt, dann spätestens dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, hier unter diesem Video ja auf unsere Webseite zu gehen, dir ein kostenfreies Strategiegespräch zu buchen, vor allen Dingen diesen Kanal hier zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst und einen Kommentar unten reinzuschreiben. Ja, wir beantworten natürlich gerne alle Fragen. Folge uns auf den sozialen Medien: Facebook natürlich, hier auf YouTube, Instagram. Und gerne auch auf TikTok, ja, wo wir gerade einen Haufen Spaß haben, mit vielen coolen, mit, mit vielen guten Videos. Das müssen wir wirklich, also Leute, geht auf unseren TikTok-Kanal, da geht gerade richtig was ab. Gut, also in diesem Sinne, Leute, ich kann euch nur eins sagen, macht so dem Christian nach. Ey Leute, es ist oh. keine Raketenwissenschaft. Es hat viel mit Grundlagen zu tun. Ja, ich bin wirklich dran, vor allen Dingen mit Herz, Leib und Seele. Ja, und äh, in diesem Sinne macht's gut. Bis dahin.